Herzlich willkommen an alle zum ersten Web-Talk 2017. Insgesamt ist es jetzt schon der sechste Web-mit-EB-Talk das Online-Diskussions- und Bildungsformat von Erwachsenenbildung.at. Ich bin Karin Kulmer von Conedo und wir sind Projektträger von Erwachsenenbildung.at, auch mit Förderung des Bildungsministeriums. Wir sind jetzt wieder einmal Gastgeberinnen der einstündigen Online-Diskussion über ein Thema, das die Erwachsenenbildung eigentlich schon länger beschäftigt, aber auch 2017 sehr zentral sein wird, nämlich die Digitalisierung. Wer Sie sind, liebe Teilnehmerinnen, liebe Teilnehmer, das können Sie uns links unten in der Vorstellungsrunde wissen lassen. Wir haben auch eine Umfrage vorbereitet, die Ihre Perspektive auf das Thema ein bisschen abbilden soll und freuen uns, wenn Sie sich daran beteiligen. Wir freuen uns auch, wenn Sie dann im Chat unterhalb der Umfrage mitdiskutieren und uns auch ein bisschen Ihre Eindrücke schildern. Bitte beachten Sie, dass der web auch aufgezeichnet wird und äh, auch später auf YouTube zur Verfügung gestellt wird, auf unserem YouTube-Kanal und dass Sie sich damit auch einverstanden erklären, wenn Sie teilnehmen. Äh, ich freue mich jetzt, dass wir mit Sandra Schön und David Rötler zwei Expertinnen der digitalen Erwachsenenbildung gewinnen konnten für den heutigen Web-Talk. Äh, Sie sind auch Herausgeberinnen der nächsten Ausgabe des Magazin Erwachsenenbildung.at. Ende Februar erscheint. Und ich würde jetzt gleich gerne an eine kurze Vorstellungsrunde weitergeben. Fangen wir vielleicht mit Sandra Schön an. Ja, lieben Dank, Danke, Frau Grömer. Hallo zusammen. Ähm, mein Hintergrund ist folgender. Wenn, wenn Sie sich wundern, einfach bei 17 heute, damit David und mir. Ähm, ich habe eigentlich mal Erwachsenenbildung studiert, forsche aber im Bereich des digitalen Lernens und Arbeitens bei der Salzburg Research, die Forschungsgesellschaft des Landes Salzburg. Und bin ähm, aber dann doch in vielen ähm, praktischen Tätigkeiten als Erwachsenenbildnerin aktiv. Unter anderem ähm, habe ich mit Martin Ebner zusammen den gratis Online-Lernen 2014 ins Leben gerufen. Einen MOOC, einen offenen Online-Kurs für sehr, sehr viele, der Basiskompetenzen ähm, des Lernens im Internet vermitteln soll. Und vielleicht haben Sie da meinen Namen in dem Zusammenhang schon gehört. Dankeschön. Ja, ich bin David Rüttler, freue mich auch sehr, dass ich hier da, dabei sein darf. Ich habe ganz was anderes studiert, ich, Rechtswissenschaften, aber bin dann über allen möglichen Umwege dann auch in der Erwachsenenbildung gelandet. Und ja, was mir besonders viel Spaß macht, ist immer wieder neue Tools auszuprobieren, aber nicht nur das, dazu eben dann auch die, die Formate entwickeln, die, die glaube ich eigentlich das Spannendere sind oder die Lernsettings, die, die möglich werden und da freue ich mich schon auf die Diskussion. Ja, vielen Dank. Also ich freue mich, wie gesagt, auch sehr. Ich würde vorschlagen, wir starten gleich mitten ins Thema. Und ich darf jetzt den David Trötler und die Sandra Schön gleich einmal um eine Bestandsaufnahme bitten. Wo stehen die Erwachsenenbildung eigentlich in Bezug auf die Potenziale, die mit Digitalisierung einhergehen? Mhm. Ja, sehr gerne. Also wir haben, also für die, für die, Zu für die Zuhörer, wir haben jetzt nicht geplant, dass wir Inputs liefern im Sinne von ähm, Vortragsinputs oder wir haben auch keine Folien vorbereitet, sondern David und ich haben ähm, diese Themen ausgewählt oder vorbereitet äh, mit der Idee, dass wir ein Gespräch führen. Also nicht, dass jetzt jemand irritiert ist, äh, wenn wir nachfragen und <lacht> unterhalten über dieses Thema. Und natürlich freuen wir uns auch sehr ähm, auf Ihre Inputs. Das heißt, wenn Sie ähm, Anmerkungen haben, Kommentare haben, ähm, Beispiele haben für tolle Projekte, ähm, Anknüpfungspunkte, dann bitte einfach den Chat unten links vermutlich auch bei Ihnen benutzen und uns da hineinschreiben. Wir werden alle drei ein Auge drauf haben und schauen, ähm, was, ähm, was sie von Ihrer Seite kommt und vielleicht auch dann das aufgreifen oder natürlich dann auch aufgreifen. Ähm, Frau Kulme wird die Initiative haben einzugreifen, wenn wir mit unseren vier, vier großen Themen ähm, zeitlich nicht ganz äh, zurande kommen, auch darauf aufzupassen, dass alle, alle Themenbereiche ein bisschen ins Gespräch kommen. Ja, David, soweit zum Ablauf. Magst du den Aufschlag machen? Wo steht denn die Erwachsenenbildung im Hinblick auf die Potenziale? Diese ganz große Frage. <lacht> ich glaube, das ist eine, eine sehr, sehr schwierige Frage eigentlich. Ich glaube, da gibt es ganz viele unterschiedliche Geschwindigkeiten. Also da gibt es einige, die, die sehr viel experimentieren. Und, und ich glaube, so dieses Mindset äh, zu experimentieren, glaube ich, ist auch ganz wichtig. Und natürlich kann dann auch was äh, daneben gehen. Aber ich glaube, daraus, daraus ergeben sich dann einfach ähm, ja, Ideen und, und weitere, weitere Einsatzszenarien. Äh, mhm. Ich meine, grundsätzlich glaube ich, dass, dass vieles einfach noch sehr traditionell äh, abläuft. Und das ist natürlich auch, ich meine, ich bin selbstständig, ich kann eben irgendwie alles Mögliche immer wieder auch neu ausprobieren oder vorschlagen. Aber, aber in etablierten Strukturen kann ich schon verstehen, dass das auch ein, ein bisschen schwieriger ist. Aber wie man auch an, an der äh, Publikation sieht, die jetzt bald herauskommt, Magazin Erwachsenenbildung, äh, ja, es gibt einfach viele auch gute innovative Projektbeispiele. Ja, da haben wir wirklich einiges Spannendes gelesen. Und, und dann ab Ende Februar habe ich gehört, wenn auch dann die Zuhörerinnen quasi alles lesen können, was da für uns geschrieben wurde. Ja, was mir bei der Frage wahrscheinlich oder was vielleicht wichtig ist als Vorstrukturierung vorneweg, ähm, Erwachsenenbildung ist jetzt ja zum einen wahnsinnig breit. Also ich glaube, dass wir jetzt, wenn ich an die Zuhörer, die sich bisher gemeldet haben, ich sehe jedes DEI in Bonn, ich sehe ich sehe ähm, Berufsbildungsberater und die VHS, dass es wahrscheinlich eher auch so das Themenfeld ist, was man ja kömmlich oft allgemeine Erwachsenenbildung genannt hat, was wir uns heute wahrscheinlich vornehmen werden, thematisch. Also ich denke auch über die Weiterbildung unternehmen müssen wir uns nicht so sehr, oder das ist wahrscheinlich nur eine ganz eigene Baustelle, die arbeiten da auch, glaube ich, ganz anders von der ganzen Logistik, von der Logik her. Ich glaube, wir werden uns schon eher so das typische Feld der allgemeinen Erwachsenenbildung vornehmen heute, oder? Und ähm, was mir da in der Vorbereitung so Gedanken sind, ist ähm, zum einen, dass wir natürlich, wenn wir an diese Tradition, tradierten, traditionellen ähm, Weiterbildungen denken. Das, was mir ja schon auffällt, ist, dass da einfach ähm, ganz viele Player ähm, gibt, die überhaupt nicht da traditionell verankert sind. Dass wir auf einmal, wenn wir einfach, ich habe jetzt vorhin Spaß, ich habe mal gegoogelt nach Online-Kurs ähm, und ich glaube, auf der ganzen ersten Seite war keine VHS. Das waren einfach, einfach, sind ganz neue ähm, Akteure im Feld, die, die wir da nicht unterschätzen dürfen, wenn wir wirklich an Digitalisierung denken im Sinne vom virtuellen, also vom virtuellen ähm, Online-Lernen. Und auf der anderen Seite denke ich mir so, was, was, was ja eigentlich Erwachsenenbilder daraus macht, das Präsenzlernen. Und da ist natürlich Digitalität auch nochmal im, ganz unterschiedlich großem Ausmaße zu finden und nach meinem Empfinden hat das schon auch was damit zu tun, wie dann die Kultur einer Volkshochschule vor, vor Ort ist oder einer Erwachsenenbildungseinrichtung, dass es da ganz ganz große Unterschiede gibt. Und wir haben ja auch eine Befragung ähm, als Textbeitrag im Magazin, wo auch irgendwie ganz klar herausgekommen ist, also dass manche ganz woanders als andere Akteure, also wir reden über ganz ganz unterschiedliche Voraussetzungen, die auch, auch mit Personen zu tun haben. Also wie affin bin ich mit diesen ähm, digitalen Sachen? Mhm. Um, was, was, was, was mir eigentlich noch gedacht ist, ich habe eigentlich gedacht, als ich diese Überschrift gelesen habe, um, um, im Hinblick auf die Potenziale, also natürlich kann man zu bereden um, was da alles möglich ist, und es ist ja unglaublich viel möglich im Sinne von Formaten, im Sinne von um, Kollaboration, im Sinne von jetzt auch online, diese typischen Online-Lernen-Argumentationen, ja, ich kann jetzt von jeder Zeit und von überall, was ja nicht ganz stimmt in der Realität, aber natürlich ähm, bringt es Leute zusammen, die von sich zusammenbringen würden, auch wir drei bringt es uns ja heute zusammen, plus unsere, unsere etlichen Zuhörerinnen bringt es heute zusammen, das wäre früher nicht denkbar gewesen. Aber es gibt ja jetzt vor allem in der Kollaboration, also ich kann zusammen einen Text schreiben, wirklich Sachen, die, die jetzt in einem echten, echten Präsenzsetting möglich sind, die früher auch nicht möglich waren. Wir konnten früher nicht gemeinsam an einem Text schreiben. Und neben all dem, also all dem Gespräch oder Möglichkeiten über Potenzial drüber nachzudenken, habe ich mir gedacht, eigentlich hätte ich jetzt im Nachhinein gerne das Thema ein bisschen umgedreht oder was anderes. Nämlich, ich finde eigentlich, es gibt keine, es gibt ein Potenzial, da könnte wir drüber reden, aber es gibt auch ganz schön viel Verantwortung. Es gibt eigentlich eine Verantwortung von, von Erwachsenenbildungseinrichtungen, das aufzugreifen, was wir haben. Also nicht nur aus der Logik heraus, ist es ein Potenzial, du benutzt es, sondern aus der Logik heraus, Ihr seid Erwachsenenbildungseinrichtungen, ihr müsst es, müsst es aufgreifen. Ja, genau. Also jetzt gerade, Sandra, wo du ansprichst, Texte zusammenschreiben, das ist natürlich wunderbar oder kann, kann Lernende motivieren, da eben zusammenzuarbeiten. Aber ich glaube, was auch ein ganz großes Potenzial wäre, wäre, dass Einrichtungen auch zusammenarbeiten und gemeinsame Kurse veranstalten. Die, die dann vielleicht auch irgendwie Präsenzableger haben, aber, aber dann doch zum, zum großen Teil in, in, in Online-Räumen, wie auch immer die aussehen, dann stattfinden. Oder, oder auch das Internationale dann darüber reinbringen, also irgendwie so eine globale Form dann auch des Lernens oder der Kooperation. Und ich meine, wir sehen das ja auch schon, dass wir jetzt hier nicht eine rein österreichische Runde sind, sondern doch schon ziemlich international, also zumindest deutschsprachig besetzt sind. Und David, du hast jetzt ja auch schon viele Jahre Erfahrung so mit, mit Webinaren. Ich meine, da macht ja wirklich, seit der Vorreiter in Österreich und ich glaube auch in Deutschland, weil es gibt, es gibt nach meinem Empfinden keine äh, ähnlich lange tradierte Initiative, die das so kontinuierlich betreibt. Wie siehst du das dann, wenn du jetzt an die Kooperation mit Bildungseinrichtungen denkst, was für Veränderungen nimmst du da wahr? Bist du da immer noch so, also. Ja, er arbeitet ja mit vielen anderen Partnern auch zusammen. Sind Werden das mehr, wenn da die Interessenslagen anders? oder? Doch, das werden glaube ich mehr, Ko also das nämlich war, das werden mehr Kooperationen, auch, auch weil sie technisch einfacher umsetzbar sind. Ja, auch weil zum Beispiel die Veranstaltung, wenn es eine Kooperation Veranstaltung ist, nicht bei dem einen Partner oder bei der anderen Partnerin stattfindet, sondern eben online, wo alle gleichberechtigt sind, wo die Logos gleichermaßen drauf sind, wo äh, Vertreter und Vertreterin von beiden Einrichtungen begrüßen darf und so weiter. Und natürlich auch die Zugänglichkeit äh, für, für die Zielgruppen äh, beider oder mehrseits, je, je größer die Kooperation, oft umso äh, wirkungsvoller, natürlich auch schwieriger. <lacht> aber, aber es funktioniert, äh, Kooperation funktioniert, denke ich, online für Online-Veranstaltungen besser als für Offline-Veranstaltungen. Mhm. Und jetzt bist du ja auch so als Unternehmer einfach tätig und hast wahrscheinlich auch Einblicke in Unternehmen. Und ich meine, ich habe ja durch meine Tätigkeit in der Wissenschaft auch Einblicke so in Hochschulen und auch ab und zu mal in Schulen, weil halt Projekte über Schulen sind. Und mein Eindruck ist schon so, dass jetzt, wenn ich jetzt ganz salopp sagen darf, auch, auch, auch wissen, dass es aufgezeichnet wird, die Erwachsenenbildung als, als Bildungssektor, scheint mir ja schon der Bereich zu sein, wo jetzt, über alles hinweg noch am wenigsten Digitalisierung niedergeschlagen hat, oder? Siehst du das auch so? Dürfen wir das so sagen? Wenn man, wenn man jetzt die Bildungssektoren so durchgeht. Ähm, ja. ja, ich wäre wär schon irgendwie auch ein, ein bisschen vorsichtig, aber es mag schon. Mit mag vielen schon. tollen Ausnahmen, ja natürlich. Ich mein, ja. meine, meine Überlegung ist nämlich die, also ich habe, also ich habe ähm, einfach überlegt, wir haben ja diese, ich glaube so aktuellen Zahlen sind fast 90 Prozent ähm, der, der Erstsemester in semester das sind meine Referenzzahlen über Martin Ebner, haben ähm haben Smartphone, nee, der 14 jährigen Entschuldigung, dass die Jünger haben, haben ein Smartphone. Also in, in Österreich. Die Zahlen sind ein bisschen höher als in Deutschland. ein Bisschen niedriger oder vergleichbar mit der Schweiz. Und wo ich mal halt denke, dass natürlich, da hat sich ja viel an Kulturwandel, ähm, oder wird sich einfach erledigen oder selbst einbringen, weil halt diese Generation nachwächst. An den Unis sind sie ja quasi schon. Und ich, und an den Hochschulen, an den Unternehmen sind sie eben noch nicht Teil also Teil kommt immer sehr darauf an Unternehmen ist ja wirklich ein ganz weiter Bereich aber in der Erwachsenenbildung kommen die ja oder kommen die vielleicht erst noch so richtig an oder also es ist auch so eine Altersfrage einfach von, von den Teilnehmenden ja, ich meine ich glaube die Frage ist kommen kommen die kommen die die jetzt jung sind in den traditionellen Erwachsenenbildungseinrichtungen an wenn sie äh, dann wenn was 30 40 sind oder oder gehen die gleich äh, dann zu Udemy ähm, ja, genau. Oder, um so ein Beispiel ich, also, zu nennen. Das ist eine, ist eine gute Frage. Also, ich, die, also ich, ich bin ja, wenn ich, also ich bin ja eigentlich ganz optimistisch, was diesen Bildungsraum vor Ort angeht. Also jetzt nicht, weil ich, also prinzipiell bin ich, wie soll ich sagen, es gibt immer Personen, die eben im Wandel der Digitalisierung darunter leiden müssen, ob das jetzt. Verlage sind oder ob das Musikproduzenten waren vor kurzem noch oder vor etlichen Jahren noch. Es ist ja, Digitalisierung verändert ja das ganze Marktgeschehen wahnsinnig und natürlich tut es mir jetzt um die Person leid, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, ich muss auf äh, oh, Teufel komm raus, das Konstrukt eines Bildungsraums Volkshochschule verteidigen, weil ich jetzt auch nicht da aktiv bin. Ja, Aber ich glaube, das habe ich, das ist gar nicht notwendig, weil ich glaube, dass dieser dieser Bildungsraum vor Ort auch in Zukunft wahnsinnig wichtig sein wird. Also ich, kann, ich glaube nicht, dass Digitalisierung eine Bedrohung ist für die Einrichtung an sich, sondern ich glaube, dass es die Veränderung, also die, die Einrichtung sehr stark verändern wird, was ihre Gestaltung angeht, was die Formate angeht, was wie auch ein Lernraum natürlich ausschaut, angeht. Was auch für mich heißt, dass es ist eher so vielleicht ein Zusammenkommen von Lernerinnen sein sollte, die oder sein könnte, die vielleicht auch woanders eigentlich lernen, aber sich halt dann austauschen über diesen Raum. Ist es, wie ich glaube das? glaub auch, dass Erwachsenenbildungseinrichtungen vor Ort Zugänge auch in den Online-Raum äh, ermöglichen können oder ermöglichen sollen, um, um einfach ja, dem, dem Medienwandel auch irgendwie äh, gerecht zu werden. Äh, zum Beispiel habe ich gerade entdeckt, jetzt im, im Schulbereich, aber vielleicht kann man das auch auf die Erwachsenenbildung umlegen, ein, ein Team-Teaching-Projekt, aber jetzt nicht so, dass dort zwei Lehrende in einer Klasse stehen, sondern dass zwei Klassenräume äh, synchron zusammengeschlossen werden. Also zwei Lehrende, zwei Klassenräume. Und, und warum nicht das auch irgendwie in, in der Erwachsenenbildung, äh, wenn es um einen Sprachkurs geht oder, oder, oder was, was auch immer. Und, und diese, diese Zusammenarbeit über, über große Distanzen kann ja dann auch außerhalb äh, dann der Kursräume der Erwachsenenbildungseinrichtung fortgesetzt werden. Also ich habe auch so ähnliche Fantasien. Ich auch so. Es ist einfach, wenn ich jetzt nicht wirklich ähm, committe zu einem bestimmten Thema oder ich möchte jetzt wirklich eine Sprache lernen und die ist sehr ethisch und ich habe jetzt vor Ort ähm, zum Beispiel Japanisch oder sowas oder irgendwas, was jetzt nicht typischerweise in den kleineren ähm, VHS-Programmen drinsteht. Es ist doch total spannend, einfach dann jemanden zu haben, der mich da begleitet, also als Tutor, also einfach was mein Lernprozedere angeht. Oder halt auch, wie, wie halt, ich meine, gemeinsam, gemeinsam nimmt man ja auch gerne ab, warum nicht gemeinsam lernen, aber halt mit unterschiedlichen Aktivitäten. Also ich möchte auch so, so die offenen Lernräume, Bibliotheken, die, oder als wie in der Bibliothek quasi auch, wo es ja auch immer so Bereiche gibt, wo sich unterhalten kann, mhm. stärker vor für die Volkshochschulen. Ja, die, ähm, wenn, wir, wenn wir so ein bisschen Blick auf die Uhr, wir haben ja so um diese vier, vier großen Fragen. Wo stehen wir denn? Können wir das so ein bisschen zusammenfassen? Ich meine, wir haben jetzt ein bisschen gesprochen. Sollen wir das zusammenfassen? Ja, also, ich, ich, hätte gerne, ich hätte gerne auch ein bisschen äh, Antwort im Chat. Wir haben jetzt immerhin hier, wir sind 33 äh, Personen hier im Online-Raum. Ja. Äh, vielleicht gibt es auch ein paar Anmerkungen im Chat. Wo, wo stehen wir? Und, und wo das wäre total nett. Also das haben wir sehr viele keiner, keiner, Begrüßungen, keiner, sehr viele Begrüßungen. <lacht> An dieser Stelle wäre es vielleicht auch ganz gut, wenn wir jetzt gesprochen haben mit den traditionellen äh, Erwachsenenbildungseinrichtungen. Einige davon sind ja auch als, äh, bieten ja auch im Rahmen des Ebenmug Begleitangebote an. Und äh, wir haben ja heute auch die Birgit Aschemann dabei, die, glaube ich, auch den Ebenmug ganz kurz vorstellt. Vielleicht wäre das jetzt auch eine Gelegenheit. Uh, während die Teilnehmerinnen da uh, auch in den Chat schreiben, dass wir das jetzt als nächstes unterbringen. Also Birgit? Birgit. Sehr gerne, ja super. ist sicher auch ja. spannend für uns alle. Sehr gerne. Sehr Ja, hallo an die große Runde und an euch, Karin, Sandra, wird Bin ich gut zu hören? Passt, danke schön. Ja, also wie ihr die Frage gehört habt, die ihr diskutiert habt, wo steht die Erwachsenenbildung, habe ich so den Eindruck gehabt. Da aus meiner Perspektive steht sie nicht, sondern bewegt sich gerade sehr. Also ich bin so diejenige, die den EB-MOOC eben koordiniert. Das ist so der erste große offene Online-Kurs speziell für Erwachsenenbildner und Erwachsenenbildnerinnen hier in Österreich oder von Österreich ausgehend. Und dieser eb startet eben am 6. März 2017, also in einem Monat circa. Und wir nehmen mit den Anmeldungen ordentlich Fahrt auf. Also man muss sagen, wir haben jetzt für diesen eb knapp 900 Anmeldungen einen Monat vor Kursbeginn. Das heißt, wir haben eine Situation äh, eines sehr, sehr großen Interesses von Erwachsenenbildnern und Erwachsenenbildnerinnen an diesem Kurs. Ja. Äh, das ist für mich und für uns schon eine Aussage auch darüber, dass da sich wirklich was bewegt. Ich sage kurz dazu, worum es dabei geht und was der EB-MOOC ist, für die, die ihn nicht kennen. Ich habe ja gesehen, es sind. Einige unserer Kooperationspartnerinnen auch wirklich so dabei jetzt und freue mich drüber. Der IBEMUG ist eben eine kostenlose Weiterbildung für Erwachsenenbildnerinnen, ein Massive Open Online Kurs. Ich habe da noch geschrieben mit über 800 Teilnehmerinnen, das war vor ein paar Tagen, jetzt sind wir bei 900. Und ist ebenso ein Angebot zum Lernen, wo und wann man möchte, also wirklich weitgehend wo und wann man möchte, ja. Wir haben die Webinare zwar terminisiert als Zusatzangebot dabei, aber alles andere kann man eben nach eigener Gestaltung, eigenen Vorlieben machen. Und es gibt ein paar extra Live-Austauschmöglichkeiten. Das ist vielleicht eine Besonderheit dieses MOOCs. Und das Thema wird wohl auch ein Grund sein, warum wir dermaßen intensives Interesse auch erleben. Und zwar ist das Thema einfache, bewährte digitale Tools für die tägliche Arbeit in der Erwachsenenbildung. Und da muss man dazu sagen, unsere Zielgruppe sind ja eigentlich Kollegen und Kolleginnen, die, die noch nicht so intensiv digital arbeiten. Also wir denken da durchaus auch an die Kollegen, Kolleginnen, die in den traditionellen Erwachsenenbildungseinrichtungen, äh, wie du das genannt hast, Sandra, eben auch tätig sind ja, oder eben nur eher der Digitalisierung eher fern sind. Und für sie haben wir auch die Themen aufbereitet und ausgewählt. Es wird vom Ablauf her so sein, dass jeden Montag ein neues Modul freigeschaltet wird und die Themen sind eben nach einer Einführung, äh, Digitale Tools rund um Bildungsangebote. Also was brauche ich so vorher, währenddessen, nachher zum Beispiel Tools, um zusammen etwas zu schreiben oder viele andere äh, Tools, Angebote herum. Und dann auch Social Media in der Erwachsenenbildung, speziell für die Erwachsenenbildung. Blended Learning und E-Learning, da haben wir natürlich ein paar Aspekte rausgegriffen, wie Learning Apps und äh, Lernmanagementsysteme und dergleichen. Dann offene Bildungsressourcen, wieder spezifisch für die Erwachsenenbildung und schließlich Bildungs- und Lernberatung online. Also das war jetzt mal so das, was wir als das Notwendigste so eingeschätzt ein haben oder einschätzen würden, was man so braucht, nicht so wirklich als Erwachsenenbildner, Erwachsenenbildnerin und Erwachsenenbildungseinrichtung. Aber das natürlich auch so war so unsere Einschätzung. Da muss man einfach auch sehen, wie sich das auch bestätigt. Ja, ablaufen tut er wie so ein MOOC, das üblicherweise tut er besteht in jeder Einheit aus Videos und Begleitmaterial, Lernmaterialien, die dann einfach bearbeitet werden können, dann ein Diskussionsimpuls für ein Forum und schließlich gibt es auch Quizzes, also Tests am Ende jeder Einheit. Es gibt eben sechs Einheiten und mehrere zusätzliche Austauschmöglichkeiten. Und diese Folie zeige ich mit besonderer Freude her. Man sieht hier nämlich eingezeichnet, wo überall in Österreich und auch Deutschland und der Schweiz und neuerdings auch in Italien äh, Begleitgruppen zu diesem Kurs zum EB-MOOC äh, organisiert werden konnten und aktiv sein werden, zur Verfügung stehen werden und wirklich auch mit Präsenz treffen, diesen MOOC begleiten, sodass das einfach ein Blended Learning-Angebot wird. Ja. Und ähm, wir, sind schon sehr, wir sind schon wirklich auch sehr gespannt auf dieses gemeinsame Lernerlebnis, das ist es ja letzten Endes. Ja, es gibt die Webinare, wo David äh, so wie jetzt äh, dabei sein wird, danach in der Koordinationsrolle und einfach mit allen, die äh, das interessiert, diskutieren und auch mit den Referentinnen äh, aus den jeweiligen Einheiten diskutieren und äh, Inhalte nachbesprechen wird. Wir sind da jeweils dabei und die Termine haben wir passend zu den Einheiten natürlich festgesetzt und starten jetzt dann eben am 6. März mit einem begleiteten Durchgang, wobei wir so vom Zeitumfang her drei Stunden pro Woche anpeilen. Ja, ich habe da noch die Links und Karin hat auch schon im Chat den Link zu unserer Projektwebsite eingeblendet, wo man dann noch mehr Informationen kriegen kann dazu. Eigenwerbung, man kann sich noch anmelden natürlich auf iMUX. Uh, ja, Also, wie gesagt, aus meiner Sicht steht die Erwachsenenbildung nicht, uh, nicht irgendwo <lacht> im Punkt uh, uh, uh, Digitalisierung, sondern sie bewegt sich gerade extrem. Sie macht gerade einen großen Schritt. Und es gibt ja auch die Digital Roadmap, für 2016 in Österreich beschlossen, 2016 für 2017 bis ich glaube 20 jetzt einmal oder 25 habe ich dort auch schon Meilensteine gesehen in der Digital Roadmap und da ist auch der erwachsenenbildungs ein Teil, der explizit genannt ist und natürlich mit vielen anderen Vorhaben, mhm. digitalen Vorhaben, die durchaus die Erwachsenenbildung betreffen. Ja, lieben Dank, Birgit. Ja, das ist, ähm, der EB-MUG ist wahrscheinlich wirklich die wichtigste Initiative in dem Bereich, glaube ich. Also jetzt nicht nur, nicht nur in Österreich, weil du, weil du ja schön beschrieben hast, dass ihr wirklich ganz weitflächig berührt und bewegt. Und auch danke für das Bild, dass es kein Gegenüberstehen ist, sondern ein Bewegen ist. Das ist natürlich auch eine schöne Assoziation. Wir haben an der Vor- auch, oder so, ich vor allem war auch sehr assoziativ, was uns ein bisschen Potenzial einfällt. Würdest du noch was ergänzen dazu, David? Äh, nein, ich bin auch schon ganz gespannt auf den ep der ja bald startet. Ja. Mir ist ja großartig, dass es auch jetzt wirklich ein internationales Projekt ist. Also das habt ihr ja ganz, ganz fein hingekriegt. Und ich glaube, man darf auch sagen, dass man immer noch weiterhin sich melden kann als Kooperationspartner, oder? Oder ist es jetzt schon. Ab, vor Jetzt wird es langsam eng. Jetzt wird's es wird es aber dringend eng. Ja, also wir sehen es das so, dass jemand, der jetzt keine Gruppe und keine Infrastruktur mehr zu organisieren hat, schon, sondern schon im Präsentinnen hätte und Infrastruktur dafür beisammen hätte, auf Basis der Informationen, die wir ausschicken können und die wir jetzt noch weitergeben können, schon noch mit einer Begleitgruppe starten kann. Was schwierig wäre sicherlich, ist, wenn man jetzt eine Begleitgruppe erst ausschreibt und die Öffentlichkeitsarbeit dazu noch leisten muss. Das geht sie wahrscheinlich nicht mehr gut aus. Aber also, in, in Wer ja schon Teams startklar ist oder, ist oder jetzt noch Feuer fängt mit einer kleinen Gruppe, ist natürlich herzlichst eingeladen. Noch, ja. Ja, ganz lieben Dank. Danke auch, dass Sie es das hier vorgestellt haben. Danke schön. Und natürlich äh, gibt es auch einen kurzen Artikel dann Ende Februar im Erwachsenenbildungsmagazin. Das kommt ja quasi gar nicht drum rum, wenn wir über Neuigkeiten sprechen aus dem, aus dem Bereich der Erwachsenenbildung. Ja, unser, also ich meine, ich glaube, da kann man jetzt ewig drüber reden, über diese erste Frage, das ist ja jetzt wirklich auch eine ganz, ganz große Frage gewesen. Wir haben als Kommentar unter anderem zwei schöne Beiträge verlinkt bekommen, von Joachim Zucker, und was ich aber jetzt besonders spannend fand, was, was ich jetzt einfach aufgreifen möchte, mein, mein Hinweis darauf, dass es vielleicht diese Generationsidee gibt, dass die Generation vielleicht erst noch ankam muss, die Erwartungen hat, die wurde hier im Chat, hat eine Kollegin geschrieben, also bei ihr in den Kursen mit den jungen Leuten ähm, gäbe es da keinerlei Erwartungen, was in Bezug auf digitales Lernen vielleicht ähm, die Formate ändern könnte oder so. Danke dafür. Gut. Dann sollen wir zum nächsten Thema gehen. weil ja, Es ist ja schon verknüpft. Der, also die nächste also die Rolle der Erwachsenenbildungsinstitutionen haben wir auf unserer Agenda stehen. Und da wäre also die große Frage... Ich, ich glaube, kann ich da gleich mal einhacken? Ja. Bei, der, bei, der bei der Rolle, denke ich mal, geht es jetzt ähm, nicht nur darum, äh, auch irgendwie ja, digitale Formate oder Formate, die mit digitalen Tools zusammenhängen, anzubieten, sondern natürlich auch digitale Kompetenzen zu vermitteln. Das ist, glaube ich, glaub ich, wirklich auch eine ganz wichtige Aufgabe der Erwachsenenbildung. Und ja, vielleicht ähm, möchte ich kurz auch was Praktisches zeigen. Ähm, die, die Frage hier, ich interessiere mich für die potenziale digitale Erwachsenenbildung, weil ich auf, äh, in Bezug auf neue Tools am Laufenden bleiben möchte. Und, und ich stelle jetzt mal ganz kurz ein, ein, ein kleines Tool vor, ein neues Spielzeug von mir, äh, das natürlich dann auch m, ja, irgendwie Bedeutung haben kann für, für ja, Lernsettings. Und, und zwar ist das hier ein, ein Telepräsenzroboter, ich weiß nicht, ob das schon mal wer gesehen hat. Na, die Birgit hatte ich gerade eingeladen auf diesen Telepräsenzroboter. Das ist im Prinzip nichts anderes als ein iPad mit, mit einem Standfuß. Aber das Besondere dabei ist, dieser Standfuß lässt sich fernsteuern von, von einer Person, die, die in, einer, in einer Webkonferenz dann auf diesem ähm, ja, Roboter teilnimmt. Das heißt, er steht hier auf meinem Schreibtisch und darüber könnte ich jetzt also jemanden sozusagen hierher zu mir, zu mir äh, beamen. Ja. Und, und die Person könnte sich hier umschauen im, im Raum und ähm, mit, mir, mit mir sprechen. Und natürlich könnte man damit zum Beispiel dann auch Workshop-Runden, die, die in Präsenz stattfinden, an, an einer Volkshochschule äh, jemanden einladen von außen, äh, teilnehmend äh, oder äh, Expertin oder wie, wie auch immer. Und ja, das Spannende ist eben, es, ist, es, ist eine, es wird eine, die, die entfernte Person bekommt in gewisser Weise eine physische Präsenz. Ja, das ist das. Das Nette, also es ist das war Spielzeug, aber ja. Ja, wir stehen die Erwachsenenbildungsinstitutionen der Digitalisierung gegenüber. Hast du es schon mal gesehen, bei jemand anders außer bei dir am Schreibtisch? Das ist natürlich jetzt sehr speziell, ja. ja. Was, was, was halt sicher richtig ist, was du auch gesagt hast, ist, dass wir natürlich bei Digitalisierung jetzt nicht nur an das Lernsetting ja, online, virtuell Digitalisierung im Raum denken sollen. Medienkompetenz ist sicher, also ist für mich auch, also das habe ich vorhin auch aufgegriffen und gemeint mit dem, es ist für mich nicht nur eine Potenzial, über das wir sprechen müssen, sondern eine Verantwortung, was, was Erwachsenenbildungsanrichtungen übernehmen müssen. Das die eben auch Medienkompetenz im weitesten Sinne vermitteln, also im ganz engen Sinne, aber auch im weiten Sinne anderen, bei anderen Themen. Was mir natürlich von meinem Hintergrund auch immer mit aufgeht, die Digitalisierung, und zwar im ganz simplen Bereich, also wenn ich über den Einsatz von, von Beamer, von Elektronik im, im Seminarraum denke, ist natürlich ein Thema, mit dem ich mich sehr intensiv beschäftigt, sind die der offenen Bildungsressource. Wir haben auf einmal die Digitalisierung in den, in den Einrichtungen, die dazu führt, dass wir vor Urheberrechtsproblematiken stehen, die wir bisher nicht kannten. Also bisher durch unser Papierkopierformat und die entsprechenden Abgaben. Wir, also wir als Steuerzahler haben ja immer sehr viel dafür gezahlt, dass ähm, Weiterbildungseinrichtungen Kopien machen dürfen. Ähm, das ist ein ganzes System, also von der Sprache, also von, es gibt keine Papier, also es gibt ja keine Digitalkopie eigentlich in vielen Gesetzestexten, nur wirklich Papierkopien etc., eigentlich obsolet geworden ist, wie wir eigentlich als Bildner tagtäglich Urheberrechtsverletzungen begehen und dadurch quasi dieses ganz ähm, neue Themenfeld der offenen Bildungsressourcen auftaucht. Also auch Digitalisierung ist praktisch nicht nur, wird ähm, uns nicht nur als Format und als Thema, sondern auch ähm, wirklich ganz inhärent in unseren, in unseren Arbeitsprozessen. Glaube ich. ich, meine, ein anderer Punkt ist sicher auch. Was, was, hat, hat deine VHS vor Ort noch ein Seminarprogramm, das du zugeschickt bekommst, David? Nee, also ich bekomme, also ich, früher haben wir doch mal Seminarprogramme bekommen, oder? Also das sind ja auch so Sachen. Also wir haben ja ganz andere Kommunikationsmöglichkeiten. Also ich, meine, ich, also ich weiß nicht, wie zeitgemäß oder wie unzeitgemäß ist es, dass eine VHS eine VHS eine Facebook-Seite hat oder haben muss, um ihr Publikum zu erreichen. Ich habe mir da so wirklich ein gutes Gefühl dafür. also ob, ob das auch das richtige Publikum ist. Aber es hat sicher auch in den ganzen Prozessen drumherum, von Marketing bis Bildungsplanung, Auswirkungen die Digitalisierung. Klar, ich meine, man kann ja auch digitale Werkzeuge eben wirklich für, für einen Kurs Marketing verwenden. Also wenn man jetzt zum Beispiel einen Lehrgang hat, der, der irgendwie ein bisschen länger ist, als irgendwie ein paar Stunden oder so, dann könnte man zum Beispiel auch irgendwie so ein, ein Webinar machen als, als Vorbereitung, um, um dieses Kursangebot auch vorzustellen oder damit man die Referentinnen da vielleicht schon kennenlernen kann. Wir haben ja gerade in der Forschungsrunde so einen kleinen Austausch über eine Bildungsberaterin. Frau Nausner, wäre vielleicht auch eine ganz spannende Frage, inwieweit, vielleicht, vielleicht reagiert sie gleich drauf oder kann darauf reagieren oder eine der Kolleginnen? wie verändert sich denn die Bildungsberatung? Ich meine, wir haben jetzt ja wirklich nicht nur die, die Bildungsangebote der einzelnen Einrichtungen vor Ort und in Wien sind es natürlich viel mehr, viel mehr als jetzt in Salzburg oder äh, noch ländlicher. Da muss doch auch ein wahnsinniger Bedarf sein, sich zu informieren, auszutauschen. Ich könnte mir selber kaum vorstellen, der Sache Herr zu werden, bei der Vielzahl von Angeboten über die traditionellen Fernlernangebote hinaus. Das geht, das geht wirklich so schnell. und mhm. Ich glaube, da wäre es auch, ja, auch wieder, Viele Pleite. Ja, also gerade auch gerade für die Zielgruppe der, der Bildungsberaterinnen und Berater, wäre es ganz wichtig, immer, immer up-to-date zu sein, auch bei, bei diesen neuen vielen online internationalen Angeboten. Und ich glaube, da wird sich auch anbieten, so, so eine, eine webinar dass man zum Beispiel einlädt von irgendeiner MOOC-Plattform mal den und, und der erzählt dann über das, was da gerade läuft. Und dann kann man ja die, die zu beratenden dort, dort, auch, dort auch hinschicken. Und natürlich müsste man auch selbst dann äh, teilnehmen an solchen Angeboten oder zum zum das mal reinschauen, dass man irgendwie eine Ahnung hat, wie, wie läuft ein MOOC zum Beispiel. Ja, weil das ist auch der Punkt, wo wir die, das Auditorium zu einladen können, nochmal zu schreiben, welche interessanten Projekte Sie haben. Also, diese, dieser Weg in quasi, also, man, also ich glaube, Digitalisierung ist was, wo, sie, wo alle sich notgedrungen mit beschäftigen müssen, ähm, auch wenn sie vielleicht das gar nicht so wollen, weil einfach die Werkzeuge anders werden. Aber viele machen das ja ganz offensiv. Ich meine, ähm, Gerade haben wir den eB-MOOC von Birgit Aschemann vorgestellt bekommen. Es gibt sicher viele, viele andere Einrichtungen, die auch die ganz aktiv hier intern was vorbereiten, daran arbeiten, um dieser Sache Herr zu werden. Vielleicht mag der eine oder andere hier ähm, Initiativen vorstellen. Hat ah, Frau Zierer antwortet. Dankeschön, Frau Zierer antwortet im Chat gerade auf mein, meine Frage nach den ähm, Bildungsberatungsangeboten, dass hier durchaus auf MOOC-Angebote unter anderem natürlich der einschlägigen österreichischen Plattform e hingewiesen wird. Sehr gut. Das freut uns natürlich alle. Vielleicht hm. ja, tippt der eine oder andere noch. Ja, der Chat ist gerade noch ziemlich ruhig. Mhm. Ja, spannend. Also ich habe hab schon ein bisschen Bauchgefühl gehabt, dass die Zuhörer vielleicht schon was haben, wo sie, wo sie ähm, sich auch, wo sie auch gerne was vorstellen wollen. Aber vielleicht kommt das eine oder andere noch. Mhm. Ich selber, muss ja sagen, ich erlebe das ja, wie geht es ja auch wie Birgit Aschemann, dass ich ja nur Leute kenne, da wird es für dir nicht anders gehen, die total aufgeschlossen sind, neugierig sind, was voranbringen wollen. Also ist natürlich wie in der Kirche auch, die in die Kirche gehen, ähm, da haben wir kein Bild mehr für die, die nicht dabei sind. Also, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt wirklich noch Einrichtungen gibt, die so ganz... Ähm, undigital daherkommen, also ich habe da kein Gespür dafür. Ich erlebe jetzt also wirklich auch gerade so mit großem Interesse zumindest, also Interesse zumindest und und Offenheit dem Thema. Die treffe ich schon, also in, in Präsenzkursen, wenn es ah, okay, um, Präsenzkurse. um, um, um Kommunika <lacht> ja, ja. Kommunikation für Social Media Kommunikation für Bildungseinrichtungen oder so kann kann ein Thema sein, ja. Und dann mhm. dann, dann sind schon auch ein paar dabei, die die da sehr skeptisch sind und die und vielleicht auch irgendwelche Datenschutzgründe. Ja, ich meine, das ist ein wichtiges Thema, aber oft ist es auch dann, ja, ich will mich da eigentlich nicht mit was Neuem beschäftigen. Ja, man hat den Job ja auch bisher mal ganz gut gemacht. Wir haben hier den Hinweis auf die VHS Meitling die ein Webinar für Beruf, die prüfen, vorbereitet und ähm, beklagt sich über die schleppende Finanzierungslage. Das ist natürlich sicher auch ein Argument, das haben wir gar nicht so diskutiert bisher. Wir haben natürlich vor, sag ich mal, in der Erwachsenenbildung vor 15 Jahren, 15 bis 10 Jahre ganz andere finanzielle Ressourcen gehabt, was die Digitalisierung angeht. Da gab es ein ganz, ganz breites Förder- und Forschungsprogramm von allen Seiten. Da wurde sehr, sehr viel initiiert. Ein Ergebnis ist ja glaube ich noch so der europäische Computerführer, obwohl der ist ein bisschen älter, der ist schon, der ist schon über 20 Jahre. Also es gibt ja schon viele so Initiativen und richtig viel Geld steckt da gerade keiner in die Hand, oder? Das wird gerade den Anbietern überlassen gerade. Ich meine, jetzt wissen wir ja, wissen ja quasi, die Erwachsenenbildung ist ja wichtig und der eBiMOOC auch sehr prominent platziert. Auch die bei der Digitalinitiative von dir, wird ist, glaube ich, ja auch damentlich erwähnt, der digitalen Agenda von Österreich. Also da ist ja schon viel, viel Engagement dahinter, aber gibt es passende finanzielle Strukturen, die sehe ich gar nicht so in der Erwachsenenbildung, oder? Naja, jetzt muss man mal sehen, das kommt ja dann auch die, diese Innovationsstiftung zur ja. Bildung ab, ab Herbst soll das dann starten. Und da ist auch für die Erwachsenenbildung. Ähm, mhm. Was möglich ich meine sonst Finanzierungsmodelle, ich meine, eine, eine Zeit lang war, war eben gerade im, im EU-Projektbereich doch äh, viel zu machen, im, im Programm lebenslanges okay. Lernen. Jetzt in Erasmus Plus ist es ähm, ja, meiner Wahrnehmung nach doch deutlich komplizierter geworden und immer, immer aufwendiger. Aber sonst, ich meine, auch außerhalb, außerhalb dieser EU-Finanzierungsmöglichkeiten ist es, glaube ich, interessant, sich auch die, die europäische Politik zum Thema äh, Digitalisierung und auch Öffnung und Kooperation von, von Bildung anzusehen, weil da findet man einfach wirklich sehr gute, sehr gute Ideen. Also da ist OER ganz präsent, da, da geht es auch wirklich um, um Öffnung von, von Bildungsprozessen durch digitale Medien, natürlich ganz stark digitale Kompetenzen. Und, und wenn man, wenn man diese Erwachsenenbildungspolitikpapiere liest, dann bekommt man auch Ideen für, für Projekte, die, die sich natürlich auch möglicherweise ohne äh, europäisches Projektgeld umsetzen lassen. Mhm. Ja, für mich sind die europäischen Mittel ja wirklich sehr abstrakt, also für ein, für ein normales Bildungshaus ist es ja nicht realistisch zu sagen, ich kann ja bei so einem Antrag ähm, effizient mitwirken, um dann wirklich den, von diesen Geldern zu partizipieren, also aber uns nationale Förderungen sind aber schon jetzt im Vergleich einfach deutlich weniger geworden, gell. das ist einfach so wirklich so offensichtlich momentan Aufgabe von, von den einzelnen Einrichtungen, was es sich ja wahrscheinlich nicht einfacher macht, aber... Gut, es scheint sich alles zu wandeln. Wir haben hier noch einen Hinweis von der Susanne Zierer auf ähm, Papier von der Ravi Filzmoser. Die hat da mal, ich glaube, vor ein paar Monaten du, ist mir das untergekommen, vielleicht ist es auch schon ein Jahr her, einen ganz spannenden Beitrag geschrieben über digitale Tools in der Erwachsenenbildung. Ja, das hat sie geschrieben. Mhm. Okay. Und, ich, und ich vermute, dass ähm, dass die, dieser Beitrag von ihr auch verlinkt ist, im ebmooch zumindest, würde ich das, falls also, ein geht, noch zuhört, empfehlen. Ich glaube, es war nämlich auch ein offener Beitrag. Ja, wir haben das auch schon gerade gesprochen. Wir haben auch diese Kompetenzen als Thema. Wir haben diese Erwachsenenbildnerinnen als Akteurinnen uns vorgenommen. Und ähm, als Akteurinnen heißt natürlich vor allem, dass sie auch selbst ihre Kompetenzen brauchen, dass wir Bedürfnisse sehen, dass es da auch Weiterbildungsbedarf mhm. gibt. Wir hatten vorhin okay, schon... Ja, Oder? Hast du es, wenn da so wechseln, weitergehen? Ich versuche es jetzt noch einmal wieder zu hören. Genau, es ist ja ah, ich bin auch wieder da. Das Mikrofon hat scheinbar zwischendurch aufgegeben, deswegen habe ich versucht etwas zu sagen, wurde aber nicht wieder äh, <lacht> <lacht> Jetzt bin ich wieder da. <lacht> okay. Dankeschön. Ja, also ich würde vorschlagen, dass wir einfach weitergehen in, in den Themen. Zu Super. Also die Erwachsenenbildung ist natürlich die Kompetenzfrage ganz wichtig. Jetzt haben wir natürlich mit dem ew schon eine ganz, äh, ganz tolle Initiative, ähm, wo, quasi, wo es ja darum geht, die Medienkompetenz oder die, die auch die, etwa die Literacy der, der Akteure, der Erwachsenenbildnerinnen ähm, zu unterstützen, die Ausbildung, auch viele Sachen kennenzulernen, viele ganz konkreten Tools für den Präsenzunterricht kennenzulernen. Und wir haben ja auch einen Beitrag dazu in unserem, in unserem Magazin am Ende des Februars. Was mir dabei auffällt ist, ähm, wenn du den, Beispiel, den Beitrag noch vor Augen hast, es hat sich ja eigentlich ähm, nicht so richtig viel geändert, oder? Also wenn, ich dann die also wenn ich an die Medienkompetenzdebatte denke, wir hatten ja auch im, im Gespräch über den Beitrag, wir hatten ja ein großes Herausgebertreffen, vielleicht so eine Information, da sitzen dann zehn Leute und jeder Beitrag wird, wird debattiert und ähm, haben uns auch so ein bisschen darüber gewundert, dass eigentlich ähm, die, die, also schon wahnsinnig viel passiert ist in den letzten 30 Jahren, was, was Medien angeht, was Digitalisierung angeht, aber die Kompetenzen, die eigentlich gefördert werden, immer noch die gleichen Namen tragen. Also, dass man es auf, auf einem höheren Level bringt, sind es solche Sachen, die uns bewegen, die jemand können muss. Also irgendwie eine grundlegende Werkzeugkenntnis, eine grundlegende Idee, wie Medien funktionieren. Natürlich waren es früher Massenmedien, jetzt sind es halt eher wie funktioniert Social Media, wie funktioniert ein Computer in Anführungsstrichen. Aber die Überschriften sind immer noch die gleichen. Ich finde die Frage hier gut, wär, wäre digitale Kompetenz auch eine Chance für Start-ups im Bereich Erwachsenenbildung? Also ich glaube schon dass es da super viele Möglichkeiten gibt und, und zwar eben auch äh, ja irgendwo auf der Welt kann man, kann man das eigentlich angehen man muss, da, man muss dazu nicht in Wien oder Berlin sein um, um irgendwie ein interessantes digitales Startup äh, zu gründen und das kann, das kann sein dass also es sich Beratung Beratung für digitale Formate also Bildungseinrichtungen vielleicht dabei zu unterstützen, wie sie dies oder jenes einsetzen. Aber, aber möglicherweise auch viel mehr. Ich meine, es, es kommen laufend jetzt neue Tools. Also ich möchte jetzt vielleicht noch zwei, drei Sachen erwähnen. Und, und das ist nicht nur das Tool an sich, das Spannende, sondern eben das, was daraus folgt. Ja? Also zum Beispiel 360 Grad Kameras. Ja? wo man sich dann irgendwie ringsum drehen kann und alles Mögliche sehen kann. Ja, und das Ganze auch noch mit Live-Übertragung oder in Verbindung mit, mit VR-Brille, äh, wo, wo man also nochmal stärker dort, dort eintauchen kann. Äh, oder 3D-Welten, also jetzt irgendwie Nachfolgegeschichten äh, von, von Second Life, die man ja hatte man schon vor zehn Jahren, okay, aber äh, ich glaube, das wird jetzt alles äh, ja, leichter, leichter, besser benutzbar und ähm, ja, ermöglicht einfach Begegnung nochmal noch in einer ganz anderen Qualität. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass, dass die technische Qualität jetzt hier, das ist, das ist schon ziemlich gut, ja? aber, aber, aber die Form von Begegnung, wenn ich dann vielleicht 360 Grad das Ganze auch noch dreidimensional habe und ähm, kann man nochmal anders miteinander interagieren, wie, wie, wie in einem Präsenzraum, aber vielleicht auch noch mit interessanten Zusatzfeatures, also dann, dann, dann sehe ich nicht so alt aus, wie ich jetzt alt aussehe, sondern kann vielleicht auch 30 Jahre jünger sein und, und damit vielleicht in eine ganz andere äh, Rolle nochmal äh, schlüpfen. Das ja, also sind, glaube ich, interessante Auswirkungen. Wenn wir quasi darüber sprechen, ich... was wir, Frau also, Was ich auch spannend finden würde, also ich meine, wir haben vorher auch kurz darüber gesprochen, über die Akteurinnen und die Kunden, vielleicht auch, dass unsere Teilnehmerinnen darüber denken, welche Kompetenzen man jetzt wirklich braucht. Also wenn es gerade um so Anwendungen ähm, neuer Tools oder neuer Hardware auch geht, ähm, dass man die Frage vielleicht auch an die Teilnehmerinnen weitergeben könnte. Sehr gerne. Klasse. Wir schauen ja schon immer parallel, gell? wir schauen uns deshalb gar nicht so sehr in die Augen, weil wir ja auch immer schauen müssen, was da alles passiert. Und wir haben zum Beispiel auch einen Hinweis von Thomas Nacker, der sagt, also die digitalen Kurse, was ja ein Teilbereich ist von der Digitalisierung, ist bei ihm Entschuldungsmaßnahmen mit Menschen mit Behinderung problematisch, was ähm, gut nachvollziehbar ist, vermutlich wahrscheinlich immer noch ein Einzelfall ist. Aber jetzt praktisch, wenn eben das aufzugreifen, David, also wenn wir, also wenn ich, ich sehe das nämlich genauso, ich bin auch 360-Grad-Videos total spannend. Also ich finde sie vor allem jetzt spannend, weil wir es auch selber machen können, weil die Kameras auf einmal ähm, ähm, billiger werden und natürlich auch so spannend ist, man muss ja ganz anders Filme machen. Also ich interessiere mich ja auch, was Filme machen und auf einmal habe ich eine Kamera, wo sich niemand hinter der Kamera verstecken kann und man wirklich einen 360-Grad-Bereich auch aufnehmen muss, also kann oder muss, je nachdem, für Schauspieler ist ja eine neue Herausforderung und finde das auch so spannend und mir geht es auch so wie dir. Also ich glaube, eines der wichtigsten Sachen, die ein Erwachsener, da gemacht haben muss im Jahr 2017, wenn er es bisher noch nicht gemacht hat, ist einmal ähm, sich so eine Kamera aufsetzen. Also einfach jetzt nicht, weil ich glaube, dass in zwei Jahren die Kurse anders sind, alle diese Dinge haben, sondern weil man das, glaube ich, gesehen haben muss, um unsere Faszination zu verstehen und sich und dann einfach vorbereiten kann auf das, was, was möglich ist, weil diese, also die, um Diese VR-Brillen vielleicht für diejenigen, die jetzt da sagen, was spricht die Frau Schön da, was will der Herr Rödler eigentlich? Das ist doch viel zu teuer. Diese Dinger kosten gar nichts, sie kosten 10 Euro, und was sie brauchen, ist ihr Smartphone. Also wenn sie ein Smartphone besitzen, was sie wahrscheinlich alle besitzen, und für 10 Euro entsprechendes Gestell kaufen, weil jetzt bei ihrem äh, Online-Händler des Vertrauens oder auch, ähm, ich weiß nicht wo, in ihrem, in ihrem in den Geschäften drumherum, aber es gibt einige Supermärkte, die es auch schon im Angebot hatten. Und ich weiß zum Beispiel, in Schweden waren diese Cardboard, also diese... Pappkartonboxen waren im, waren, das waren die, also ich mache jetzt keine Umgewerbung für McDonalds, aber das Kinderset, danke dafür dass du zeigst, das Kinderset bei McDonalds in Schweden war quasi diese Pappschachtelbrille mit den entsprechenden Linsen. Und es ist keine Kostenfrage mehr und Sie müssen noch nicht mal eine App installieren, weil Sie haben wahrscheinlich alle YouTube installiert und da gibt es eine Ansicht, über die Sie vielleicht schon mal sich gewundert haben, dass die eben möglich ist, weil man kann halt in der YouTube-App auf ähm, eine Ansicht mit zwei Filmen, ähm, mit zwei Filmen ähm, wechseln und glaube, David, möchte es uns jetzt mal vorzeigen, wie es geht, weil ich glaube, das ist so. Ich meine einfach nur mehr im, im, Im Prinzip, also das, das hat irgendwie sechs oder sieben Euro gekostet. ja, Ist ein bisschen äh, mühsam zum Zusammenfalten, dann, dann leider war es auch noch zu, zu klein für mein Smartphone. Äh, aber es funktioniert trotzdem, also man, man kann das Smartphone dann da vorne reinschieben. Und, und dann, dann kann man also YouTube-Filme anschauen. Man muss also auf diese, wie Sandra schon, schon gesagt hat, diese Zwei-Augen-Ansicht umschalten. Und ja, dann, dann kann man sich drehen in dem, in dem Film und, und hat einen ganz anderen Eindruck. Ja. Und was ist also was man muss einfach, glaube ich, wirklich gesehen haben, aber die habt beschädigt also man kann darüber reden, theoretisieren, was sie dann haben, ist wirklich eine, eine, das Gefühl, sie leben, sie sind in einer 360-Grad-Umgebung, sie können sich dann die Niagara-Fälle anschauen von unten, von oben, je nachdem, was sie für Videos haben. Ähm, oder heiß. Ähm, Heißöfen in der Industrie beobachten, also es gibt schon viele spannende 360-Grad-Videos auf YouTube und viele anderen Apps natürlich auch und ich glaube, das muss man einfach gesehen haben, also darüber zu reden, ohne es gesehen zu haben, man muss nicht alles ausüben im Leben, aber ich glaube, als als interessierter Erwachsenenbilder sollte man sich den Luxus gönnen, diese sechs oder zehn Euro investieren, das Smartphone reinstecken und mal ausprobieren, was wir hier reden. Ja. Weil ich glaube auch, dass das, weil es auch so eine Entwicklung ist, ist ähnlich wie beim 3D-Druck. Es ist so eine Entwicklung, da wir stehen so ein bisschen staunend davor, sehen irgendwie, was es ist, aber wir haben noch nicht so die richtige Idee, was das alles bedeutet. Und bei 3D-Druck war es ja ähnlich, da haben wir uns ja auch gewundert. Also zumindest ich habe mich gewundert irgendwie, ich habe gedacht, das ist total spannend, aber was soll ich jetzt drucken? Also was, was soll ich jetzt damit wirklich machen? Und auf, auf einmal sehen wir halt, dass Adidas die, die Produktion der, der Schuhe Schu wieder nach, nach Deutschland zurückbringt, weil sie mit 3D-Druck nun möglich ist, da angepasste Modelle zu machen, die ganze industrielle Fertigung beschleunigt wird und was gerade noch so ganz absurd klang, auf einmal sehr viel Bedeutung hat. Oder auch mein Kollege, der, der Deckel für Dosen druckt, also für alte Blechdosen, seine Deckel druckt mit dem 3D-Drucker und damit halt einen Beitrag zu seinem persönlichen Upcycling oder zu unser aller Upcycling ähm, macht. Das ist einfach auch ganz spannend, dass man auch sich dachte, warum sollte ich privaten 3D-Drucker kaufen? Ähm, es gibt eben dann doch Möglichkeiten. Ich habe so ähnliches mit dieser 360-Grad-Geschichte. Das ist einfach, ähm, das ist wahnsinnig spannend, wenn also ist ja wirklich ein wahnsinniges Erlebnis, sie zum ersten Mal aufzuhaben, weil man sich das kaum vorstellen kann. Und... Was dann wirklich passiert, ist noch ein bisschen unklar, aber es wird was passieren. Also Ich habe das auch so als einen wesentlichen Treiber. Es gibt übrigens, um noch ein bisschen Werbung zu machen, wir, haben ja, wir dürfen ja auch äh, gute, gute Projekte vorstellen, haben wir im Vorfeld ja auch schon gesagt, die Einladung gilt ja auch an die Zuhörer. Ähm, Einer der nächsten e mox kurse also auf der mox plattform in Österreich, im Herbst wird ein Kletterkurs sein, ein Kletterkurs, der Videos in 360 Grad anbietet, wo quasi auch experimentiert wird, Funktioniert es? Funktioniert es nicht? Ich habe schon in der Vorschau gesehen, dass es für mich nichts ist, weil ich glaube offensichtlich dafür ein bisschen empfindlich bin und das auch mein, sich auf meinen Magen niederschlägt zu sehen, wenn jemand an der Steilwand hängt und ich dann quasi in der Position einer Kamera agieren sollte. Aber für jemanden, der natürlich da Spaß und Interesse dran hat, ist es natürlich viel besser, auf einmal zu sehen, was wirklich passiert mit meinem Klettern in der Wand. Also das sind wir, glaube ich, noch ganz... Müssen wir glaube ich noch ein bisschen schauen, was passiert, aber da, da erlebe ich auch, dass was ganz Spannendes passiert. Gibt es neue Kommentare in, in den Chats, David? Du hast wahrscheinlich gerade gehaut. Ja, ja das, da passiert schon ein bisschen was. Also es wird schon mal gefragt, alles geht zu so schnell und das eine wird gerade etabliert, und kommt schon das nächste. Hm. Aber ich glaube, das ist einfach jetzt, es geht einfach alles sehr schnell. Hm. Also das ist das Einzige, was der Schnelle. <lacht> Es ist immer mehr, immer mehr Möglichkeiten. Ja, ja also Google Cardboard war, war irgendwie das erste, mhm. äh, aber es gibt, es gibt viele andere auch noch, die nach dem gleichen Prinzip funktionieren. Und ich muss auch sagen, ich empfehle ähm, wirklich, also entweder darf, darf man hier Werbung machen? Darf ich das? Also entweder, entweder das Google wirklich Originalprodukt zu kaufen oder eine Plastikvariante und darauf zu achten, wie groß das Handy ist. Ich wäre ganz interessiert an, de, an deinem Kleinen, <lacht> weil ich habe nämlich nur große. <lacht> Falls wir uns mal wieder in echt sehen, David. So rüberreichen ist jetzt schwierig. Jetzt ja. sieht man die Einschränkungen des digitalen Lernens und Zusammenarbeitens. Ja. Aber es gibt ja auch noch die Brust. und Die eine oder andere Echtveranstaltung. Genau, hier wird ausgetauscht und auch für Bildungsberaterinnen ein, ein Online-Wiki. Das ist natürlich auch eine tolle Sache, wo man, wo man dann ja, Informationen zu Bildungsangeboten darüber austauschen können. Und es gibt auch noch weitere Hinweise zur Leseliteratur. Also ich glaube, wir haben eine richtig schöne Leseliste gemacht. Wir haben, glaube ich, schon vier oder fünf ähm, Leseempfehlungen. Ja, super. Super. Also ich, ich, und ich vermute auch, dass die dann unmittelbar aufgenommen werden. Wenn <lacht> wir die Book wieder auftauchen. Was mich ja freuen würde. Ja. Also ich in, wir haben Sie also haben ganz speziell quasi jetzt Werbung gemacht für ein spezifisches Tool. Es ist, glaube ich, hat ein bisschen gesprengt, die Diskussion, die Kompetenzen. Was gibt es denn noch? Gibt es noch was, was man können muss? muss ja, ich auch, also ich, vielleicht nochmal ich ja auch Erwachsenenbildnerinnen als Akteurinnen. Mhm. Also ich, ich denke mal, kompetent, digital kompetente Erwachsenenbildnerinnen können ja Angebot so erweitern. Ja, also erstmal das Formatangebot erweitern, aber aber vielleicht auch die geografische Reichweite, äh, die, Sie, die Sie erzielen können mit Ihrem Angebot, enorm erweitern. Ja, weil, wenn, wenn man zum Beispiel äh, Webinare jetzt anbieten kann, dann, dann, dann, kann ich, dann kann ich diese Kurse vielen Bildungseinrichtungen überall anbieten und bin nicht mehr angewiesen jetzt über den 100 Kilometer-Umkreis. Äh, ja, und deshalb hat das natürlich auch, wenn ich den Punkt 4 sehe, so Regionalentwicklungsrelevanz. Ja, ja, man muss nicht mehr in der Stadt leben, um, um als Erwachsenenbildner ja, gute Arbeit vielleicht zu haben. Ist es auch finanziell attraktiv? Kann es sein? Ich meine, ich habe mich jetzt nur, ich wohne in Bad Reichen Halle in Bayern bei der örtlichen VHS erkundigt, was man denn da bekommen könnte als Erwachsenenbildner und war ähm, nicht nur schockiert. Ich meine, ich habe ja bewusst, dass es so ist, also dass die Situation da wirklich extrem ähm, prekäres ähm, Arbeitsfeld ist, die Erwachsenenbildung. Ich habe jetzt die Zahlen für Österreich nicht, nicht parat, Ich hoffe, sie sind nicht ganz so, ganz so schlecht, ähm, zumal es ja noch diverse Auflagen gibt, die man auch noch ähm, dann ähm, hat als Erwachsenenbildner in der deutschen Volkshochschule. Ähm, glaubst du denn, das ist dann als Nachteil quasi oder siehst du dann eher auch die Chancen? Ich meine, du bist ja auch in dem, T in dem Feld tätig. Du Für dich wird es ja auch kein Nachteil sein. Die Chancen in finanzieller Hinsicht? Ja. Nein, ich glaube, der, der, der Marktpreis, der, der jetzt mal für, für zum Beispiel Webinarangebote gezahlt wird, ist auf jeden Fall höher als, hm. als der, wenn man das in Präsenz machen würde. Ja. Hm können auch nicht so viele ja und das, das Potenzial ist, ist, ist groß jetzt auch ja, also man kann die, die die Webinar Unterrichtsstunde kann man auf jeden Fall teurer verkaufen als Präsenzstunde gut also die Akteurinnen können dann quasi wirklich ihr, ihr eigenes Handlungsfeld auch über die finanziellen Strukturen in ihrer Region hinaus vielleicht beeinflussen, wenn sie da tatkräftig mitwirken wollen. Sollen wir dann auch zu wechseln zu diesem, ah, Birgit, hallo? <lacht> Ich habe mich jetzt zugeschaltet, weil bei Karin tatsächlich das Mikrofon ausgefallen ist und <lacht> sie äh, darum gebeten hat, dass ich mich äh, darum kümmere, dass wir in der Zeit bleiben und äh, auch für diejenigen, die damit rechnen, dass wir eben eine Stunde lang den Web-Talk haben, äh, auch drauf schaut, dass man zu einem... Ähm, Abschluss in diesem Zeitrahmen kommen. Okay, super. Es ist wirklich eigentlich schon in mm, fünf Minuten soweit. Dann nehme ich das als Anlass, oder? David, wir haben ja noch eine, eine letzte Frage und wir haben jetzt auch gerade das eigentlich schon angefangen zu reden: die Regionalentwicklung. Mhm. Genau, ich glaube, Sandra, das war ein, ein guter Gedanke auch von dir, zum Beispiel anfangs zu sagen: ja, Japanisch oder irgendwas Spezielles, äh, das wird nicht stattfinden an, an einer kleinen ländlichen Bildungseinrichtung, weil es dort einfach zu wenige. Teilnehmende gibt, ja, aber, aber in, in, in Kooperation mit anderen Bildungseinrichtungen oder vielleicht sogar irgendwie in so einem äh, Team Teaching, äh, wo, wo zwei Präsenzräume oder mehr Präsenzräume oder wie auch immer zusammengeschlossen werden, äh, ließen sich dann auch solche Angebote äh, machen, wenn, wenn, wenn mehrere Regionen dabei, dabei zusammenarbeiten. Und, und natürlich, wenn, wenn wir jetzt nochmal auch an den eB denken, der in wenigen Wochen startet. Dann, dann ist es auch wieder ganz egal, dass äh, von, von, von wo ich da teilnehme, dass, das Angebot ist überall gleichermaßen äh, vorhanden. Und, und damit, damit wird doch irgendwie dieser, dieser Stadt-Land-Zentrum-Peripherie-Distanz äh, äh, ja, verringert. Man, also auch Christine Berntaler schreibt hier im Chat ergänzend, ergänzend auch als, als Schlusswort, wenn ich dem hinweis dass wir wirklich eine stunde aufhören sollen sie schreibt die chance für ländliche regionen also die chance für ländliche regionen ist die digitalisierung ähm, auf regionale entwicklung und sie schreibt ich denke gerade erwachsenenbildungseinrichtungen am land ähm, müssen quasi digitale tools lehren also, oder aufgreifen digitalisierung um diese Chance auch zu nutzen. Ich, denke, also ich mir, mir geht auch so, ich glaube, gerade da am, am Land, die Einrichtungen, die wir da haben, die sind absolut notwendig und die müssen vielleicht neu gestaltet und gedacht werden, aber als, als, als Schnittstelle und Anlaufstelle, gerade wenn man auch einen Austausch einfach haben möchte mit anderen, sind die ja quasi unabkömmlich. Ja gut, vielen lieben Dank äh, euch allen, Ihnen allen fürs Dabeisein. Jetzt werde ich mich tatsächlich um eine Punktlandung, eine zeitliche Bemühen und äh, wenn es nicht noch irgendwas Dringendes von eurer Seite, David, Sandra, hinzuzufügen gibt, äh, ganz herzlichen Dank äh, noch einmal sagen an euch besonders und natürlich allen, die da jetzt wirklich mitgechattet haben, interessante Literaturhinweise, interessante Erfahrungen, Ansichten, Einschätzungen geteilt haben. Ich denke, es war ein sehr spannender Web-Talk. Äh, wir haben viele wichtige Themen gestreift. Ich habe auch den Eindruck gehabt, wir hätten jetzt noch lange so weiter diskutieren können. Da es wäre, wäre jetzt gerade erst losgegangen und spannend geworden. Es gibt eine Aufzeichnung zu diesem Webtalk. Wie immer, diese Aufzeichnung wird bald auf erwachsenenbildung.at zur Verfügung stehen. Und auch diesmal bitten wir Sie alle, die Umfrage auszufüllen zu diesem Webtalk. die jetzt gerade von Karin äh, Kulma im Chat eingeblendet worden ist. Ähm, ja, am Schluss, nachdem ich jetzt so zufällig das Schlusswort äh, bekommen habe, möchte ich trotzdem nochmal Werbung machen für den eBMOG Für die, die noch nicht angemeldet sind, bitte machen Sie es. Es ist für uns auch, muss ich ganz ehrlich sagen, ein großes Abenteuer, an dem wir jetzt sehr engagiert gearbeitet haben. Aber so aus meiner und unserer Sicht ist ja wirklich gerade das digitale das klassische Feld für gemeinsames Lernen, wo jetzt nicht ein Besserwisser oder eine Besserwisserin vorn steht und sagt, wie es geht, sondern wo man wirklich eben gemeinsam lernt und in diesem Sinne und mit dieser Haltung am EBMOC teilzunehmen, wäre einfach also ganz, ganz großartig auch aus unserer Sicht. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Karin würde mich noch hinweisen darauf. <lacht> Fein, ich habe nichts vergessen. Und ich hoffe, dass wir uns alle in irgendeiner Form digital oder auch persönlich bald wiedersehen. Danke. Gute sehen. Bitte schön.